Hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zuletzt bei pokémon schwert in der kronen Schneelande, Schneelande der krone so so rum ist richtig und ja wir müssen theoretisch immer noch pioni hier berichterstatten über was alles passiert ist aber ich würde sagen wir machen was anderes und zwar wir sprechen jetzt mit sanja weil erstens gibt es keinen grund nicht mit sania zu reden und zweitens habe ich alle hinweise gefunden so wo ist denn jetzt noch mal hier drin ne? und ja ich habe diese ganzen fußspuren nö. ich habe diese ganzen fußspuren alle je gefunden und zu 100 prozent gepackt gebracht auf 100 prozent gebracht so rum und jetzt müssten wir eigentlich irgendwie neue legendäre finden können oder wenn mal gespannt welche das sind zeigt mal ja Na, wie läuft die jagd nach den anhaltspunkten dann bricht bei anhaltspunkte stand das 100 prozent der anhaltspunkte zum eisenkern pokémon gefunden du hast 100 prozent der anhaltspunkte zum willen pokémon gefunden das 100 prozent der anhaltspunkte zum wiesen pokémon gefunden ok ähm, ja danke ja einfach bei jedem wiederholt damit sollten wir exakt bestimmen können wo sich diese pokémon aufhalten ich muss bloß die Daten in diesen Pokémon-Detektor eingeben und suche nach Lebenszeichen? Läuft ich habe echt gesagt, keine Ahnung, welche Pokémon das sein könnten? Ja, ah, der Habitat gesucht. Pokémon wurden ermittelt. Das Eigenkampf wenn sich in Schollenmeer im Ballseehöhle Bett des Giganten. Okay, dann schauen wir uns mal an, welche das sind. Ne? die auf der karte verzeichnen, muss ich mir jetzt jedes mal merken weil sie höhle bett des giganten und schollen mehr oder irgendwie so was hieß das Ach ja ne schollen mehr Bett des giganten da kann man sich doch irgendwo hier oder in Jetzt einfach hier rumlaufen bis mir was über einen Weg läuft, wird ganz eindeutig ein legendäres Pokémon ist oder was oder kommt hier eine Katze. Irgendwie so, ich weiß nicht. Apropos Katze, äh, apropos wenn ich irgendwie diesen Baum in der Mitte hier von dieser Insel ja den da, wenn ich zu denen gehe da kommt auch eine Katze. Deswegen ist das noch ausgegraut gewesen bei mir auf der Karte, weil ich da noch nie war. Ja mal wenn ich da eingegangen bin habe ich direkt die konsole ausgemacht so oh gott da ist eine katze darf ich nicht aufnehmen darf ich nicht reingehen weil ich noch nicht aufnehme so rum so ähm, ja also soll ich jetzt einfach hier nur so rumfahren und da gibt es irgendwo so orte die ich erkunden muss bin mir jetzt nicht sicher bitte lasst halt nicht so wandernde pokémon sein wie ein dingens Lass noch mal mit sania reden also bevor wir ja vollkommen verpeilt durch die gegend irren ähm, hier ne? schon wieder hat haus vergessen ähm. oh mein gott beweise dass die Legenden wahr sind ja mehr nicht mehr weil sie Höhle, Bettes Giganten. Weil sie Höhle, Bettes Giganten. was da ist ja beides Bettes Giganten. Und das hat alles das Gebiet. Das alles hat Das ist einfach so groß, da macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann, also, meine Vermutung ist jetzt, ich muss jetzt so lange rumfahren, bis ich irgendwie was sehe, was verdächtig ist, was ich nicht so toll finden würde. Ehrlich gesagt, dann stelle ich mir unglaublich nervig vor. Bitte sagt mir sind so Ausrufezeichen Gräser oder so hier ist der Friedhof aber die müssen ja irgendwie so auf der Karte rumlaufen weil in der sie sind ja keine sind ja gar keine Dinge keine Gräser so Ausrufezeichen Gräser ne okay läuft einfach so schlecht durch die Gegend wir das sind diese Pokémon aus äh, schwarz und weiß. Ist Trio, okay, komm mal, ja durch ich natürlich nicht für. Äh, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da ein Typ ist. Also dann ist das hier dieses. Dann sind das diese drei, äh, ich glaube, die heißen Hof-Pokémon. Das legendäre Hof-Trio der eine ist irgendwie so ein so ein weiß ich nicht wenn so ein Tier nennt sie ein bisschen so wie so ein Nashorn Dingen weiß ich nicht der andere ist glaube ich so ein Reh ne so also ein Hirsch so ein blauer Hirsch irgendwie so was um den Dreh Oh, ich merke gerade wenn das irgendwie normale encounter sind ne? dann kann ich irgendwie viel einfacher von denen ein richtiges wesen bekommen und dann brauche ich einfach nur ein pokémon das irgendwie synchro an erster stelle hat und dann hat das pokémon exakt den gleichen typ irgendwie laut wikipedia ist das dann auch oh gott ich habe nur 33 bälle ich gerade es also wird so zehn bälle ungefähr werfen mit jedem wenn das nicht klappt meisterball zum Glück habe ich so viel. Wir ne? sind perfekt da, um irgendwie den Part abzukürzen. Äh, was ich dagegen ein? Er ja, wollte mal mein, mein Shiny Blue Bella sehen. Ja, schön. Flex. weiß nicht. Habe ich im Pokémon Let's Go Pikachu gefunden und so also ein Shiny Mewtwo und dann hier rüber getauscht hat sogar halbwegs gutes Wesen gehabt, hart, also Angriff plus Spezialangriff minus und so kann man Blutballer ausspielen, also physisch mit Laubklingen und so. Also ja, nicht schlecht. muss ich nicht da besen ändern oder irgendwie sowas. So kann man machen. Ja, ich, ich kürze mal ein bisschen ab. Aber wenn du bei zehn Minuten immer noch nicht drin bist, dann habe ich einen Meisterball. Ich muss ja auch noch die Zeit einrechnen, in der ich die Pokémon finde. Ne? Ich glaube, die heißen Huftier-Trio. wenn mir aber nicht sicher, weil Schwarz und Weiß habe ich, glaube ich, nicht so intensiv gespielt, so wie Diamant und perl Deswegen jedes Mal, wenn ich irgendwie so Legendäre aus dieser Generation sehe, die kommen wir noch so fremd vor irgendwie. Ich auch schon deiner Abenteuer ein bisschen gemacht habe ich auch schon ein paar legendäre abgegriffen. Äh, Sowieso hatte ich ja, halt, glaube ich, schon mal vorher ne? schon mal gesagt. Zapdos habe ich jetzt auch gefangen. Äh, Reih quasi ist mir begegnet, habe ich auch noch nicht gefangen. Äh, Hat noch hier so Pokémon aus Sonne und Mond, Wie heißt denn die heißen so kapuriki Riki oder tapo irgendwas komischen pokémon ja auch irgendwie so zwei ja habe ich glaube ich gefangen eine ganze menge reiko ist mir mal begegnet was noch hier eins von diamant perl hier diese dieses, dieses teich pokémon so meister weil flieg ja für heute noch den eintrag sehen atzlef oder wie auch immer das heißt turbots atzlef und Vespri oder wie auch immer die dinge heißen dann habe ich eins gefangen aber denke ich überhaupt daran darüber nach ich kann vielleicht zeigen einfach meine drei regis die habe ich jetzt mal zu pokémon schild drüber gebracht damit ich da äh, regi drago fangen kann äh, eine legende bricht davon wie wir die 1 mit Kobalium und terakium unermüdlich die pokémon einhalts von den menschen beschützte ja da ich gar nicht falsch einer das ist ja schwarz und weiß ne? so ich sage euch mal meine wird so extra mal so ein ding jetzt hier gemacht mit äh, legendären und so sowieso und zapdos weil es ist ja offensichtlich dass die legendären vogel pokémon hier auch äh, fangbar sind in ihre Galar-Formen wahrscheinlich und ich habe irgendwann mal gegoogelt und da wurde mir gesagt, dass man Pokémon, die man schon hat, also legendäre Pokémon, die man schon hat, äh, nicht zweimal fangen kann. Was für mich die Frage aufbringt, was passiert, wenn ich zuerst, äh, keine Ahnung, galar oder Arktos oder so fange? Und ich gehe dann im Deine Abenteuer, weil dann habe ich die ja theoretisch auch schon. Ist ne? mir auch nicht erlaubt, die noch mal zu fangen, weil ich die halt schon habe. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen will ich das so schnell wie möglich machen. Deswegen will ich jetzt noch schnell hier Arctos und Lavados fangen, damit im schlimmsten Fall jetzt nicht passiert. Hier, oh, ich habe die äh, in der Tundra gefangen und jetzt kannst du die nicht mehr im Deine Abenteuer fangen. Und ja, da möchte ich ehrlich gesagt verhindern. Deswegen tue ich mein bestes jetzt irgendwie dieser so schnell wie möglich alle zu fangen aber ist nicht so einfach weil so ein bisschen allwegs vernünftiges wesen möchte ich auch noch haben was heißt ich muss dann wenn ich irgendwie ein bestimmtes pokémon haben will noch zwei dreimal irgendwie die ganze prozedur wiederholen aber mittlerweile finde ich jetzt finde ich mich schon hier mit irgendwelchen wesen ab weil und es dauert dann einfach viel zu lange und ich will heute noch irgendwie in diesem Jahr vielleicht noch äh, mit diesem Projekt hier fertig sein, weil es uns, uns ist die ganze Vorbereitung für die Parts, die dauert schon so lange und ja, das ist dann auch ein bisschen kacke. Deswegen tue ich das ein bisschen abkürzen, indem ich mich einfach mit irgendwelchen Wesen ja äh, abfinde damit ich auch wieder irgendwie schnell genug irgendwie aufnehmen kann sonst dauert das alles Ewigkeiten so ist seht hier war ich überhaupt schon mal hier ja hier war ich schon mal glaube ich so dann ist ja bestimmt unser nächster Kunde irgendwo hier ne? da ist er doch ja da ist dieser wohl nicht hier ich weiß nicht ich weiß nicht was das sein soll was wollte ich machen? Gar nichts. jäger ist wieder wach. Der schafft hat Kobalium. Ich glaube, das sind alles Kampf Pokémon, oder? Muss also irgendwie Kampf. Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, der eine ist Kampfstahl oder so, nämlich oder kampf wo Ich habe keine Ahnung. Die dinge habe ich mich nicht so gekümmert. den Schwarz oder Weiß? nicht nee, ich hatte Weiß, oder? Ich hatte Weiß. Dann hatte ich Schwarz zwei, glaube ich ersten teil habe ich gespielt den zweiten nicht den zweiten habe ich so ein bisschen gespielt und danach irgendwann nicht mehr und ja dementsprechend kenne ich die legendären nicht so gut du bist stahl glaube ich also ja ähm, mein gott das sieht aus, das hat sich aus der schuhe an irgendwie will ich mir halt nur so ein wie gesagt einige legendäre pokémon kommen mir nur so fremd vor auch die ganzen Diamant und Perl-Pokémon mit was weiß ich hier mein Dialga, Palkia und äh, Giratina, Azos und so die sind mir noch bekannt, aber dann kommen diese See-Pokémon atzlef Vespri und so oder Regigigas. gibt es noch? Äh, Dresdilia. Ist mir auch schon so ein komisches Teil. wenn nicht, weil ich damit anfangen soll. Ich finde halt immer noch enttäuschend, dass irgendwie, irgendwie, weil nicht Proedition irgendwie weniger legendäre irgendwie kommen. Anfang man hat sowieso weniger, wegen hier, weiß nicht, Arctos, Zapdos, Lavados. Oh mein Gott, ehrlich. Arctos, Zapdos, Lavados. Mew, Mewtwo, das sind fünf. Dann joto da haben wir sowieso ein reiko äh, ente Lugia, Ho Oh, Celebi. Etwas, oder? Ja, ich glaube, das war's. Dann natürlich irgendwie voll hochgelegt irgendwie so mit Groudon, Kyogre, Rayquaza. Äh, Registil, Regie Eis und Regie Rock. Ähm, dann gab es noch... Da gab es noch mehr. Ich fall mir jetzt aber nicht ein. Die Oxys. Äh... noch mehr, oder? Ich mir jetzt gar nicht ein. Ne? Oh mein gott schon zum zweiten mal aber hinaus gab immer irgendwie mehr so und dann kam hier pokémon schwert und schilbert haben wir die beiden wolf pokémon und in deiner los das war es also nur die cover pokémon als halt. keine legendären trios oder so ich meine wurden jetzt per DLC hinzugefügt aber wie kacke ist das denn die sollen im hauptspiel hinzugefügt werden vor allem so wie das aussieht sind das nur kopien von kanto trio vom kanto trio vom vogel kanto trio und müssen gala versionen von denen von denen dreien sein weil sonst wäre irgendwie voll schwachsinnig weil ich habe Zapdos jetzt schon gefangen ne? ich meine warum sollten die kanto Zapdos irgendwie erfangbar machen in der kronen dlc tundra schnee an der krone ich halt auch in deiner abenteuer fangen kann also müssen halt ja gar version sein ne? und ich krieg von denen als einziges irgendwie pokédex eintrag also für sowieso und so krieg kein pokédex eintrag oder taporiki kappa Fu, oder wie auch immer die alle heißen oder Dreselia. Äh, äh. Das heißt auch dementsprechend, die werden auch nicht in deine Abenteuer vorkommen oder von den dreien ist mir auch noch keiner begegnet. Ja. Übrigens, ein schilliger Part. Wir fangen übrigens nur die drei Dinge am Platz. erzählt, ich wollte einfach nur wissen, was für legendäre Pokémon sie erwarten, wenn wir die ganzen Dinge eingesammelt haben. Die ganzen äh, oder hochspuren oder ja, so jetzt muss ich ein Meister dabei werfen, weil ich habe noch Dings dabei hier. Schwert legendäre. Ich habe ich benutzt, um Regilecky zu fangen. War voll einfach. Weil der Ding hat seinen Angriff am Anfang des Zugs, am Anfang des Kampfes und ja, schlag und das Ding war schon auf ein KP runter. Paralysieren konnte ich ja sowieso nicht mal Elektro und ja, hat die fangen routine von regi lecki ein bisschen vereinfacht, finde ich. So, ihr wisst, was los ist, ne? Ich werde sowieso ja nicht danach speichern. Nur so nebenbei. Ich hoffe, das fun funktioniert mit Synchro. voll kämpft er eins zusammen mit Terrakium und Viridium gegen die Menschen, um die Pokémon der einer Region zu beschützen. Da ja, war ja Thema von Schwarz und Weiß, ne? Pokémon zu befreien. Von dem Griff der Menschen ich hoffe das mit synchro funktioniert für die die es nicht wissen wenn man ein pokémon mit synchro an erster stelle hat dann und dann wird das wesen von diesem pokémon auf dem bilden pokémon hier kopiert dass man ja fängt wenn ich also zum beispiel ein mäßiges nach tara mit synchro und ich gehe irgendwie in die boah, wo war noch mal eine ball ne? Ja. Und ich gehe dann weiß ich nicht. Fang ein wildes Evoli. Dann besteht eine chance dass wegen dem Nachtara und dem Synchro, also dem mäßigen Nachtara und Synchro, dass das wilde Evoli, was man sich dann fängt, auch mäßig ist. Da, ja, wo muss ich hin? Ich mich schnell schon schon verirrt irgendwie, weil ich hier mal irgendwo hin wollte. Da das ist aber auch irgendwie ein Eingang. Also, wir muss ja auch ein Eingang sein. Nicht so blöd sind zu finden ne, immer von ihr aus und ja also man kann sozusagen manipulieren was für ein wesen wilde pokémon haben wenn man ein pokémon mit synchro und einen bestimmten wesen nach vorne packt an erster stelle und ich habe gegoogelt und wie sich herausstellt tut das nicht mit legendären pokémon funktionieren was die ganze sache ziemlich nervig macht und ja Es wird die Sache viel einfacher machen, dass man sich hier mal legendär Pokémon mit einem passenden Wesen erfangen könnte, aber nee, funktioniert nicht. Und laut Google ist ein Schwert und Schild jetzt eine hundertprozentige Chance, dass das bei wilden Pokémon hier passiert. Also vorher gab es irgendwie nur so eine 50-prozentige Chance, das weiß ich nicht. Wenn ein mäßiges Nachtara oh hi, jetzt ja, schon wenn du ein mäßiges Nachtara irgendwie mit Synchro nach vorne packst. Geht es auf ein wildes Pokémon zu, dann ist halt auch äh, mäßiges Wesen und ja, also zu 50 Prozent ist eine Chance, hat das dann passiert. Und seit schwert und Schild soll angeblich jetzt eine hundertprozentige Chance sein, was ich noch nicht ausprobiert habe. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass das der Fall ist. Ne? Aber wäre schön, so, warum ich das Thema anspreche. Ähm, diese Dinger sind ja legendäre, aber die laufen ja auf die oberkarte herum also so wie wilde pokémon deswegen hoffe ich dass dieses, dieses dieser sinko trick funktioniert und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich ja aber um ein bestimmtes äh, wesen zu besitzen da musst du auch irgendwie äh, ein bestimmtes pokémon mit sinko haben und dem bestimmten wesen genau deswegen habe ich mir irgendwie eine halbe box mit mit xatus irgendwie gezüchtet die alle synchro können und alle verschiedene Wesen haben also ich kann mir eine gute Anzahl von Wesen irgendwie beeinflussen. Da seht ihr mal, was ich mache hier offscreen. Ich habe eine ganze Box mit Dittos mit verschiedenen Wesen, damit ich mir verschiedene Wesen hinzüchten kann. Ich habe verschiedene Xatos oder natus mit verschiedenen Wesen, damit ich wilde Pokémon irgendwie beeinflussen kann, damit die halt richtige Wesen haben. Ist absolut krank, was ich auf Screen alles mache, so ja, die 16 Bälle, die versuchen wir jetzt noch. Gott wird sonst ein bisschen zu kurz, glaube ich. Wo ist ja auch nicht geil nicht ne? schon sagen. Macht mir jetzt einen Strich durch die Rechnung? Dadurch ah, ich mache den sein Part kürzer, also ja, ähm, wie gesagt, weil die jetzt hier so wie wilde pokémon rumlaufen hoffe ich dass das funktioniert wenn man deren wesen beeinflussen kann das wird auf screen fangen weil ich nach diesem part machen werde ein bisschen vereinfachen weil ich werde natürlich nicht speichern nachdem ich hier zwei drei perfekt <lacht> nachdem ich jetzt zwei drei meister geworfen habe zwei weil jetzt ist ja nicht mehr notwendig so wieder wohl ein kürzerer part dieses mal ja, verfügt über unvergleichliche Kräfte. Wer kleine Pokémon bedroht oder schlecht behandelt wird, von ihm zur Strecke gebracht. Alter, immer gar nicht die Typen von den allen angeguckt. Was sind die überhaupt für Typen? So verstehen die so? Äh, Steinkampf, Stahlkampf, Pflanzkampf. Sage ich, soll alle Kampf nehmen? Alle Redlichkeit, was macht hat Jetzt von der attacke getroffen wird, ist sich sein Sinn für Gerechtigkeit zu Wort und sein Angriff steigt, deswegen Redlichkeit so schocker. Du wagst es mich anzugreifen, irgendwie so was. Okay, cool. Gott, gehen wir mal zu Sanya und gucken, ob die irgendwie was noch dazu zu sagen hat, und dann. Hier gucken wir mal. Die staunt bestimmt jetzt. Ne? Die fährt wahrscheinlich jetzt voll auf uns ab, weil wir die alle gefangen haben. Oh, ist das etwa Kobalium? Das eisenkern pokémon Jo, ich habe es die ganze Zeit über gewusst. Meine Hypothese war richtig. Entschuldigung, da habe ich mich ein, mein Gefühl ein wenig übermannt Hier belogen dafür, dass du mir das wegen der Pokémon gezeigt hast? Weil ich habe es noch nicht mal gezeigt. Ich habe sie in der Box drin ja, zwei Pokémon müssen sich ganz sicher auch irgendwo aufhalten. Wo hm. oh, ist das etwa Thea, das Felsen-Pokémon? Habe ich gesehen? verlass dann die Gut, dass ich nicht um Hilfe gebeten habe. Äh, schon wieder. die nee, Belohnung. Die sind echt nicht gut. Was soll ich mit Erfahrungsbonbons essen? Ich habe Pokémon den Level... Die sind im Level 80. Die muss ich auf Level 100 bringen. Wie solchen denn mit kleine Bonbons machen? Oh, ist das etwa wie Das ist der wahnsinn. Wir haben es echt geschafft. Wer ist die beste Pokémon-Fröschein Gala? Sanya, Sanya. Jo. Ups. Ähm, erzähl mein Oma bitte nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Okay. Ich weiß gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Hier die Belohnung dafür, wir du verdient. Die sind noch nicht mal gut. mir XL-Bonbons. Mit deiner hilfe konnte ich nachweisen, dass ich mit meiner Hypothese richtig lag ich danke dir von ganzem herzen dafür Als war stimmt nicht schon allein zu tun würde ich dich sofort als meinen assistenten einstellen es gibt übrigens eine alte legende zu cobalium terakium viridium vor langer zeit sollen sie sich mit einigen üblen menschen einen erbitterten kampf geliefert haben um ihre Gefährten zu beschützen seitdem meinen sie wohl die nähe zu den menschen und leben mit abgeschieden jetzt sind die bei mir doch nun haben sie sich anscheinend eigentlich teil deines teams mit... ja eingewilligt Einfach so lange bei gegen den Kopf geworfen, bis die nicht mehr rauskamen. Vielleicht bedeutet das ja, dass sie wieder einen Schritt auf uns Menschen zugehen. Ja, der Ja, stimmt schon ein Froh oder so. Jetzt wird aber höchste Zeit für mich nach Hause zu gehen. So eine Forschungsarbeit schreibt sich schließlich nicht von alleine. Nein, geh nicht. Pass auf, dass du bei deinen Entdeckungen keinen Schnupfen holst. Dann man sieht sich. Nein, bleib hier. Kommen wollen wir gehen jetzt nach Hause. wohl ist weiß hat mit der tanel war ich. tan tan tan tan tan tinten weiß tim und struppi auf englisch da kommen mal hier. jetzt wir nur noch regi drago wo ich gerade am arbeiten bin ich habe die regis schon auf schild drüber gepackt muss noch die tür aufmachen dann kann ich die wieder rüber tauschen und ja arktos und lavados wir noch wenn ich glück habe finde ich die noch per dingens per deiner abenteuer dann muss ich die gar nicht hier so erst finden habe ich schon den den äh, pokedex komplettiert solange nicht nur irgendwie noch was anders komme ich nehme mal an 210 ist währt maximum ne? so wie hier 211 okay 211 ist sie hat eine hier ja sagen, was mir jemand mal war getauscht hat, einmal ganz kurz. Aber ich glaube, da zählt auch nicht zur Komplettierung dazu, also Ja, gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge würde ich dann sagen, kümmern wir uns um ihr die beiden die äh, die beiden die drei legendären Vögel. Dafür muss ich wahrscheinlich hier hingehen, weil Sonst wüsste ich nicht, wo ich die finden soll. Oder ich muss mir das Story weitermachen. Kann natürlich auch sein. Aber hier passiert irgendwie eine Cutscene. Also nehme ich mal, da tut sie vielleicht irgendwie was. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oder habe ich das, glaube ich, schon mal ausprobiert? Ich weiß gar nicht. <lacht> Ist ja nur ein paar Tage, Wochen näher wahrscheinlich. Ne? Gut, ich werde mir schon mal einfallen lassen für nächstes Mal. Ich sag dann jetzt einfach mal Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann bitte einen like ihn, aber like, kommentiert. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.